Es geht weiter mit Webmapping-Applikationen. Pirmin Kalberer aus Zürich von der Firma Swisspol, wird referieren über den KUGIS Web Client 2. Das ist auch ein Open Layers-basierter Client, spezialisiert für die Zusammenarbeit mit KUGIS server Ja, besten Dank. Also wir gehen jetzt wieder zurück nach zwei Dimensionen, QGIS 2. Vorstellung nur ganz kurz, wir sind Firma, die eigentlich vor allem Cookies-Entwicklung macht, seit 2003 cookies Kernentwickler. und WebGIS, also das was Sie jetzt hier sehen, als Software oder auch als, als Dienstleistung äh, mit zusätzlichen Support natürlich. Ziel von Cookies Web Client 2, was ich jetzt hier vorstelle. War eine neue Generation vom cookies Web Client mit einem modernen, vor allem responsive UI, also das mobil gut funktioniert, einfach zu bedienen ist, soll skalierbar sein, modularer Code, waren ein bisschen Schwächen vom, vom Vorgänger und halt der aktuelle Stand der Technologien. Als wir begonnen haben, war es noch OpenLayers 4 und der Rest OpenLayers 6, React, JS, Webpack und so weiter. Gehe ich noch ein bisschen darauf ein. Das war das Ziel. Und die GUI-Vorgabe sah so aus und so ist eigentlich auch mehr oder weniger herausgekommen. Das heißt, halt auch verschiedene Größen bezogen, angepasste GUIs, äh, gewisse Teile, die wegfallen, andere Teile, die angepasst werden. Ähm, ja, also das wurde zuerst einiges an Design und Denkarbeit reingesteckt, bevor wir da begonnen haben und das umgesetzt haben. Ein weiteres Ziel ist eigentlich, dass es weit, dass Cookies, wie Cookies Web Client 1 dass es funktioniert mit reinem Cookie Server, also dass es keine zusätzliche Software braucht, wir haben auf der Serverseite seite Cookies Server, der kugis Projekte analog dem Desktop Cookies darstellt und das ist eigentlich die Stärke von Cookie Server. Ich habe die identische Kartendarstellung plus auch PDF-Druck mit den Druckvorlagen. WMS mit den spezifischen Erweiterungen für Kugis Server, das kann im Kugis Web Client dargestellt werden. Also das ist quasi die minimale, äh, der minimale Betrieb, den man mit Kugis Web Client machen kann. Technologisch React.js, Redux, OpenLayers 6. Also wir haben uns da zuerst haben wir auch noch Leaflet unterstützt, aber wir haben uns da konzentriert auf OpenLayers, ähm, gibt ein bisschen weniger Arbeit und, und in unserem Umfeld ist OpenLayers einfach häufiger eingesetzt. Dann halt auch Modernisierung, die JavaScript-Welt wurde jetzt ein bisschen komplizierter, sagen wir, für, für Nicht-Entwickler, also heute macht man nicht einfach einen .js-File und ein HTML, sondern es gibt so eine ganze äh, Build-Tool-Chain, also ich habe Node.js, und dann habe ich Webpack, der mir aus vielen Quellcode-Files ein komprimiertes, optimiertes JavaScript und CSS macht, das dann entsprechend schnell lädt. Und auch nur die Teile enthält, die ich für meine Applikation benötige. Das war halt auch ein technischer Schritt in dieser Implementation. Und dann auf der Serverseite natürlich Cookie Server. Prinzipiell würden auch andere WMS-Server funktionieren, aber wir haben uns bis jetzt auf Server konzentriert. Und wie schon erwähnt, das ist die Minimalkonfiguration jetzt optional. Brauchen wir weitere Komponenten, wenn wir Datenbankbasierte Suche machen will, wollen, wenn wir Permalinks machen wollen und so weiter. Und das wird dann auch ein größerer Teil von dem Vortrag. Die Kernfunktionen, das sind so nicht, äh, typische Sachen, Themenwähler, Layerbaum, Feature-Info, Suche mit Online-Providern, Messwerkzeuge, Messwerkzeuge, Redlining, ähm, PDF-Druck, Screenshot, Raster-Export, WMS, WFS-Import, kmi import und kartenvergleichs So, Ich werde das gleich zeigen in der Demo, darum gehe ich jetzt da nicht weiter auf ein. Was weitere Serverkomponenten benötigt, aber im Client auch drin ist, ist, Datenbankbasierte Suche sind Permalinks, ist eine Reporting-Funktionalität, also wo ich PDF-Reports aus Datenbank machen kann. Editierfunktionen, layerunabhängige Informationsabfragen, wo ich zum Beispiel die Höhe anzeigen kann an einem bestimmten Punkt. Die Legendendruck haben wir jetzt separiert, dass man separat eine Legendendruck kann. kann Höhenprofile anzeigen und jetzt neu gibt es auch noch so eine Selbstregistrierungsfunktion. Ähm, das wird eigentlich schon hauptsächlich von Sourcepool entwickelt, aber es gibt diverse Leute, die beistören, also nur schon bei den Übersetzungen sieht man es, das ist nicht alles von uns und auch es kommen immer wieder Inputs und, und kleine also Pull-Requests oder, oder Code von anderen Leuten, der, den wir einfließt. Und jetzt würde ich eine Demo machen, dass man das gerade vor Augen hat. Ich habe jetzt gerade das Originalbeispiel vom vom Design, das ist Kanton Glarus, ich habe so die Standard-Navigationswerkzeuge, ich kann die Hintergrundkarte wechseln, ich habe Suchfunktionen, oder ich beginne mal mit einem Thema, ich nehme jetzt amtliche Vermessung, das ist nicht super schön, aber noch recht anspruchsvoll, vom Servercode her, was wir bis jetzt gesehen haben, war WMTS, einfach kacheln und jetzt sind wir, jetzt war es mal langsam genug, dass man es gesehen hat, jetzt sind wir im WMS eigentlich, wo wir WMS über den Hintergrund, WMS drüberlegen. Ich gerade eine super schöne Ecke da, aber das ist jetzt amtlich Vermessung so ein standardisiertes Thema. Ich suche jetzt mal einen Ort und wir haben hier eine kombinierte Suche, das heißt, man, man sucht nach Namen, nach Straßen, nach Adressen. Ich gehe jetzt mal an eine Adresse. Ähm, sehe jetzt hier gerade es eine, eine Grundstücknummer, die ich verwende, äh, 1059. Das heißt, das ist einerseits ein Flurstück oder eine Gebäudenummer. Und wenn ich die wähle, habe ich dann natürlich auch Selektierung, weil die Geometrie mitgeschickt wird. Man kann das auch feiner variieren, nach was man sucht, also man kann hier auch einschränken, dass ich nur nach Gebäuden suche oder noch, nur nach Adressen. Das sind so die verschiedenen Suchprovider, die zur Verfügung stehen. Was ich auch machen kann, ich kann hier auch weitere Layer, also Datenebenen suchen oder Kartenebenen suchen. Nehmen nehme mal eine Zone, die es hier gibt. Wir sind hier im Land, da wird es Landwirtschaftszonen geben. Das heißt, ich habe jetzt eine Zone hinzugeladen oder einen Layer hinzugeladen, der ist jetzt auch im, im Layerbaum aufgetaucht. Und da könnte ich jetzt noch Transparenz ändern. Ich kann äh, die Legende abfragen. Ich kann mir auch die Gesamtlegende anschauen. Die ist jetzt hier recht groß, deshalb auch separat. Ähm ich könnte es noch schieben. Okay, das soll hier mal reichen. Ich kann auch noch, äh, wie gesagt, weitere Layer WMS, WFS oder auch KML hinzuladen, entweder als Service oder über Files. Ich nehme jetzt mal ein WMS. Äh, ups, ein Punkt fehlt. Jetzt kommen hier, das sind jetzt sehr viele Layer nehme ich auch wieder was mit Zonen. Was könnt ihr hier haben? Ja, Bauzonen müsste es geben. Ja gut, es ist gerade also es kam diese bauzonen zu Oberst. Das ist gerade ein Kandidat, um Transparenz zu setzen. Also das ist jetzt ein zusätzlicher WMS-Layer, der hinzukam. Ich kann jetzt den auch gibt es so einen Vergleichsmodus, so ein Gleichstool, wo ich den obersten Layer ein- ausblenden kann oder ebenso so überlagern kann. Bei den Werkzeugen gibt es Messwerkzeuge, die sind Position, Länge, Fläche. Bei der Länge ist noch ein bisschen speziell, dass hier gerade das Profiltool gekoppelt ist, wo ich dann auch Höhenprofile erhalte, wenn der Service im Hintergrund läuft. Ich habe Redlining-Funktionen, wo ich Punkte setzen kann, Schrift oder Polygone. Da kann ich verschiedene Füllen Transparenz setzen, das ist relativ einfach bedienbar und ähm, die kommen dann auch im Druck oder im Austausch, das ist das Teilenwerkzeug, also wenn ich jetzt hier so eine Short-URL erzeuge, dann sind diese Redlining-Geometrien, die ich jetzt gerade gemacht habe, die sind da enthalten, im Gegensatz zum zur URL, die oben ist, da ist auch sehr viel enthalten, aber da beim Redlining, da fehlt dann der Platz, ähm, um das auch hier reinzukriegen. Aber grundsätzlich kann man auch die, die ungekürzte URL austauschen, so als Startadresse. Das ist das Permalink-Tool. Dann gibt es noch eine Raster-Export-Funktion und dann, wichtig, das muss ich jetzt zeigen, die Druckfunktion. Ähm, hier habe ich die Drucktemplates aus dem Kugis-Projekt zur Verfügung. Wir haben jetzt hier was, wo das Redlining drin ist. das funktioniert dann auch. Ich kann noch einen Text hinzufügen jetzt bei dieser Konfiguration. Und jetzt kommt die Druckfunktion. Jetzt ist ein pdf downloaden Geht jetzt gerade ein bisschen länger. Ah, doch, es kommt. Ja, es ist jetzt ein ein relativ einfaches Template mit dem Logo, meinem Text und dem Inhalt, den ich gerade gesehen habe. Ich hätte es noch rotieren können, aber da ist einfach das Template, das in Kugis hinterlegt wurde. Ähm, hier Login, das brauche ich dann äh, für Privilegierte Aktion. das ist zum Beispiel auch das Editieren, das funktioniert analog oder sehr ähnlich dem Redlining, einfach, dass auch noch ähm, Attribute dazukommen, die ich da eingeben kann. Es gibt noch so einen, einen Fullscreen-Modus, wo ich dann noch weniger Randplatz brauche, oder das Umgekehrte ist äh, der Mobilmodus, den ich jetzt hier nur simulieren kann. Stimmt es nicht hundertprozentig, weil das Logo wäre jetzt auch noch kleiner im richtigen äh, Mobilmodus. Äh, es ist hier nicht ganz optimiert wie in Wirklichkeit, aber man kann sich vorstellen oder man sieht schon, dass die, diese Anordnung der Patterns äh, der auch recht gut funktioniert für Mobilmodus. Man kann auch hier von jetzt so einen Shortcut auf den Startbildschirm nehmen und hat dann ähm, so eine App-ähnliche Applikation, die einem Browser läuft, ohne adressbar. Das heißt, es fühlt sich dann eigentlich wie eine App an. Ja, ich glaube, das wäre es im Schnelldurchlauf. habe ich so möglichst viele Funktionen gezeigt. Jetzt komme ich zum Backend. Das haben wir jetzt QVC Services genannt und ist modular und eben Microservice orientiert. Das war ist auch ein Titel und da gehe ich noch drauf ein. Es sind hauptsächlich Python Flask Applikationen. Das ist so ein, ein Python Micro Web Framework, das sich gut eignet, um kleine Web Applikationen zu machen. Und das ist auch das Ziel, dass die möglichst klein sind und überschaubar. Integrierte API Dokumentation mit Open API, also Swagger und das Ganze kann man deployen entweder als Docker-Container oder auch als WSG. Das ist die Adresse GitHub QVC Services, da sind halt jetzt alle diese Services als einzelne Projekte drauf und so sieht das in einem Schema aus, ich muss aber hier schon einiges zusammenfassen, weil wenn ich wirklich jeden Service nehme, sind das noch mehr Kästchen. Ich habe so verschiedene Stufen, ich habe Browser, ich habe ein API Gateway, der auf die verschiedenen URLs auf die Services verteilt und dann habe ich die Frontend-Services und dann die Backend-Services, die ich jetzt in diesem Vollausbau nicht mehr direkt anspreche. Also Cookie Server ist hinter einem OC service Jasp Reporting ist hinten dran und ich habe einen Config-Service und natürlich die Datenbanken, die auch in einem privaten Bereich sind, einem internen Bereich. Hier die Auflistung dieser Dienste, den Map Viewer, der eigentlich die HTML und JavaScript ausliefert, was ich dann im Browser sehe. Ich habe den OGC Service, der WMS WFS ausliefert, mit zusätzlicher Zugriffskontrolle, dass ich halt gewisse Layer sehe oder nicht sehe. Und der Druckservice, ebenfalls Zugriffskontrolle, welche Templates darf ich verwenden, welche nicht. Suchdienst, das ist ein Such-API, wo ich dann weitere Suchen implementieren kann, benutzerspezifische, den Data Service für das Lesen und Schreiben von Daten. Also Wir machen jetzt nicht WFS oder WFST, sondern haben hier einen GeoJSON, also erweitertes GeoJSON-Dienst fürs Lesen und Schreiben. Ähm, Map-Info ist so ein Rechtsklick-Info den man entsprechend umsetzen kann. Permalink-Service haben wir gesehen und der Elevation-Service haben wir in der Demo gesehen. Das Admin-GUI haben wir jetzt nicht gesehen, es gibt ein Web-GUI, das die Konfigurations-DB abbildet, um die zu pflegen, das user Gruppenmanagement ist da drin, wir haben einen rollenbasierten Zugriff auf Ressourcen, und da gibt es verschiedene Typen, also es gibt Karten als Ganzes, das entspricht den projekten es gibt die Drucktemplates, es gibt Layer und auch ich kann in der Layer noch auf einzelne Attribute einschränken. Bei den Daten ich, kann ich einschränken, und zwar bis auf Create, Read, Update, Delete-Rechte. Ich kann auf einzelne Viewer einschränken oder auch noch Tasks, also welche Buttons sehe ich oder habe ich Rechte drauf. Und dieses Ressourcenkonzept ist auch erweiterbar. Es kann auch benutzerdefinierte Ressourcen ähm, hinzufügen in der Datenbank. Die Authentisierung die ist ebenfalls modular aufgebaut und zwar funktioniert das technisch dann so, dass halt die Authentisierung gegen ein bestimmtes Backend passiert und die dann ein jvt token ausstellt, das dann einheitlich für die verschiedenen Services genutzt wird. Und jetzt gibt es verschiedene solche Authentisierungen. Es gibt die DB-basierte, also quasi die einfachste, ich habe meine eigene User-DB und schaue da, also mache da das Login über diese User-DB, DB, die ich selber pflege. Dann gibt es LDAP-basiert, die auf ein LDAP oder Active Directory geht. Und es gibt auch noch Kerberos und Saml-Implementationen. Die Intendien-Dienste, also die man der User nicht direkt anspricht, ist einerseits noch ein reines Basismodul, der nicht ähm, mehr ein Codemodul ist, und dann gibt es einen Config-Service, der alle Zugriffsrechte ähm, kontrolliert, also der die DB-Abfrage macht und dann die Informationen an die anderen Services gibt, was darf der User machen oder auch eine userspezifische Konfiguration ähm, ausliefert. Und dann ebenfalls im Hintergrund des Cookies und für den Reporting-Service haben wir im Hintergrund Jasper Report äh, noch einen Service drum gebaut, der das damit Reporting, die Jasper Reporting Lib als, als einfacher Webservice äh, betrieben werden kann. Da gibt es verschiedene Orte, wo man konfigurieren kann. Ich beginne da mal unten, also wenn man bei den Geodaten beginnt. Wir haben links Kugis Server und das Wichtigste sind natürlich die Kugis Projekte auf der linken Seite. Da steckt am meisten Konfiguration drin und das Ziel ist eigentlich auch möglichst viel über die QGIS-Projekte zu konfigurieren. Das ist der Link, die linke Schiene. Dann haben wir Jasper, die Reporting-Schiene, wo wir natürlich die Jasper-Reports erstellen können. Und dann haben wir diese vielen Services, Suche, Authentisierung und da kann ich auch eigene Services noch dazu packen, spezifische Applikation dahinter steckt und ein spezifischer Dienst. Wenn ich sowas mache, dann muss ich normalerweise auch im Client was customizen, das heißt, ich muss dann halt auch entsprechende Masken machen. Das kommt dann in den QVC-Viewer über diesen Mechanismus, den ich gesagt habe, also man schreibt JavaScript, kompiliert das quasi mit Webpack, hat dann noch so eine JSON-Konfiguration und das Resultat ist ein QVC-Viewer, JavaScript, CSS plus noch Fonts. Zwei Minuten noch, gut, das ich muss noch was über Microservices sagen, weil ich habe es im Titel ähm, und es ist nicht nur jetzt äh, wegen einem Schlagwort, sondern wir sind eigentlich unter Resten wirklich überzeugt, dass es auch ähm, eine gute Sache ist, also Aufteilung in möglichst kleine, möglichst lose gekoppelte Dienste, ähm, Schnittstellen, die untereinander kommunizieren. Also wir haben hier so ein REST API, das einerseits zum Teil public ist und zum Teil halt auch interne Dienste, wie sich die dann, wie die untereinander äh, kommunizieren. Betrieben wird das häufig mit Docker. Das ist eine Container-Virtualisierung, wo man auch darauf achtet, dass man in einem Container möglichst nur ein Service betreibt. Kann dann diese Images über eine Registry verteilen. Das sind einzelne Dienste und wenn ich diese Docker äh, Container betreiben will produktiv, dann brauche ich noch irgendwas, eine Software, die schaut, dass die immer laufen und da ist dann die größte Verbreitung eigentlich Kubernetes, das so ein System bietet, das auch bis zur automatischen Skalierung dann reicht. Zur letzten Folie oder ja, zum Abschluss, was sind jetzt diese Vor-Nachteile, wenn ich so diese kleinen Dienste habe? Zuerst sieht man wahrscheinlich die Nachteile, ich habe sehr viele Services, die muss ich alle irgendwie betreiben und das ist tatsächlich eigentlich ein Nachteil, ich habe ich hab auch dann mehr Debit-Connections, weil jedes Service hat wieder seine eigenen Connections. Ich muss das Logging im Griff haben, also man muss zuerst den, den Betrieb hinkriegen. Dafür kriege ich dann eine Skalierbarkeit, wo ich eben nur den Cookie server oder nur den Suchdienst skalieren kann und die anderen Sachen sind weiterhin in einer Instanz. Das ist ein großer Vorteil. Diese Separierung von der Authentisierung und Autorisierung, das ist beim Monolith eigentlich fast einfacher. Da prüfe ich an einem Ort und kann dann die Rechte in der Software überall mitführen. Hier muss ich so spezielle Dienst, zusätzliche Dienste anbieten, also das wird eher ein bisschen komplizierter in der Umsetzung. Dafür ist sie modular, es ist einfach ersetzbar. Ich kann auch besser mischen technologisch, also ich kann einen Dienst in Java schreiben, einen in Python das lässt und auch migrieren, also ich, ich migriere auf eine neue Version. Ein Container kommt schon in der neuen Version daher, also ich bin da flexibler. Das ist so die Liste. Zum Schluss noch die Links, die dann in den Folien sind. Also, wir haben uns auch Mühe gegeben, recht viel Dokumentation zu schreiben und unten noch ein paar Beispiele, wo man das öffentlich anschauen kann. Gut, das war's. Dankeschön. Ja, vielen Dank, Pirmin. Da äh, geht ja ständig auch was weiter in Web Client 2, ist schön zu sehen. Ähm, Gibt es äh, Fragen gerade zu, zum QWC oder auch zu dem Microservices-Ansatz? Da hätte ich Die passieren müssen. Ne? Habt, äh, ja. <lacht> habt ihr schon Feedback auch vom Betrieb und so mit dem Microservices-Ansatz von den Kunden, die einsetzen Ja, die Kunden haben jetzt viel Zeit oder viel Arbeit investiert, um solche Docker-Umgebungen aufzubauen, aber das wollten sie eigentlich sowieso. Eigentlich die IT will das auch, weil das kommt eigentlich auch in anderen Bereichen. Und an sich macht es, glaube ich, so die. So nähern sich die Geo-Leute eher auch der IT an, indem sie einfach sind. Jetzt halt ein paar Container, die da noch dazukommen und die IT wehrt sich jetzt, also die, die, die Schwelle nimmt ein bisschen ab. Also, aber eben, es haben schon viele, kommen, wir haben jetzt schon viel Erfahrung gemacht, viel lernen müssen. Aber ich glaube, das, das kommt man in den Griff und das ist wirklich, hat schon eine Zukunft. Gibt es weitere Fragen? Ja, und sonst? Aha. Ähm, können beim Redlining dann auch irgendwann mal geometrische Formen konstruiert werden? Ein Kreis zum Beispiel? Also wir haben jetzt wirklich nur Linie, Punkt, äh, Polygone. Kreise könnte man machen zum Beispiel. Also wir haben jetzt gar nicht aktuell vor. Hat es noch niemand so gewünscht? Okay, dann danke. Können wir machen. Ja, danke für die Vorstellung erstmal. Ich frage ich frag mich noch bezüglich der Einbindung von 3D-Daten, Stadtmodelle zum Beispiel oder externe Viewer. Die Frage kommt jetzt, also ist jetzt interessanterweise gerade mehrfach gekommen. Ich meine, da ist auch unsere favorisierte Umgebung Cesium eigentlich so. Und wir haben jetzt noch nicht darüber nachgedacht, wie, dann, wie eng wir es integrieren können. Für mich ist ein 3D-Viewer eine relativ separate Geschichte, eigene Navigationsarten. Es ist, es ist eine recht separate Sicht. Mhm. Wird wahrscheinlich kommen und am ehesten mit Cesium. Auch noch weitere Docker-Container für Teils generieren in 3D. Also da ist eigentlich mehr Arbeit drin, dass ich die Teils produziere. Also wie kriege ich die Daten rein? Ich meine, einzelnes Gebäude ist noch ein Problem oder eine Sache, die können wir einfach, die können wir machen, aber ganze Stadtmodelle, da muss ich vorprozessierte 3D-Teils haben, haben wir vorhin gesehen. Und da ist eigentlich dann noch recht viel Arbeit drin, dass diese Teils dann effizient vorhanden sind.